So ein Schaf hat ja auch besondere Gaben. Es ist sowas von Geduldig. Es steht, es läuft nicht weg. Eigentlich ein idealer Gottesdienstbesucher. Also ich bin, ich bin jedenfalls gespannt auf die Predigt, Martin. Sei willkommen. Dank, dass wir hier sofort dir sein dürfen und hören hören was dein Herz bewegt und so biet mir dass du Martins zunge und seinen Mund und sein ganzes Herz gebrauchst damit dein Wort in uns wirksam wird Amen Danke wenn du ungefähr na ja, wenn ich mal so, vielleicht Gerhard da hinten, so ganz ältere Leute haben wir ja hier wenige. Ich sag mal so, rein statistisch, wenn du 60 Jahre Gottesdienste besucht hast, Gerhard, bei dir kommt das ungefähr vielleicht so hin, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch schon länger, manch einer ist ja schon mit drei Jahren in die Kirche äh, mitgeschleppt worden oder wie auch immer. Ne? Ähm, wenn du 60 Jahre ungefähr Gottesdienste besucht hast, dann hast du ungefähr 2400 Stunden Predigten gehört. Das ist eine ganze Menge. Ne? Ich beglückwünsche euch alle, die ihr heute hier seid, weil ihr könnt der Statistik mal wieder eine Stunde, ich hoffe, so lange geht nicht bei mir, ne? eine Stunde hinzufügen. 2400 Stunden, vielleicht waren es bei dir auch mehr, noch eine Konferenz dazu und was weiß ich nicht alles. Da könnte man jetzt mal so die alten, routinierten Predigthörer fragen. Wer vielleicht schon so 2000 Stunden auf dem Buckel hat, ab 2000 Stunden gibt es den Pokal, ne? das goldene Ohr, ne? das kannst du dir dann in den Schrank stellen, das goldene Ohr, 2000 Stunden Predigt hören. Da muss man mal fragen, was hat es denn eigentlich gebracht? Was hat es denn gebracht? 2000 Stunden Predigt hören im Leben. Kannst du auch fragen, was hat denn tausend Stunden gebracht? Dort haben wir vielleicht schon alle irgendwie mehr oder weniger auf dem Buckel. Tausend ne? Stunden, was haben denn tausend Stunden Predigten gebracht? Und dann merke ich so, naja, vielleicht ist das ja so, das ist meine Hoffnung, dass es das so wie mit Medikamenten ist. Ne? Eine Pille wirkt bei manchen Medikamenten nicht viel. Ne? Da musst du dann regelmäßig über Jahre deine Medizin nehmen und dann merkst du auf einmal, ja, das wird ein bisschen besser. Wer meine Hoffnung für die Predigten. Wisst ihr, mir geht es ja schon, wenn ich mich mal frage, was habe ich denn letzte Woche gehört? Ne? Was, was ging es denn in der Predigt? Da merke ich ja schon, oh, naja, hä? Ja, Pfingsten war letzte Woche, Pirol, der Heilige Geist und so. Das kriegt man gerade noch hin, weil Pfingsten war, ne? Glück gehabt. Aber was war denn davor, die Predigt? Weiß es jemand? Oder was war letztes Jahr? Da fängt es schon an. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal überlege, dann denke ich, naja, was ich mir behalten habe, sind die Geschichten von Paul. Ne? Da zum Beispiel, wo du gepredigt hast am Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche und dann kam so ein Wilder auf dich zu und hat da Zambano gemacht. Da kann ich mich dran erinnern. Aber ich weiß nicht, zu welchem Bibeltext du da gepredigt hast. Keine Ahnung. weiß nicht, ob du es selber noch weißt. Keine Ahnung. Wenn das so ist, ist die Frage doch eigentlich, war dann die Predigt überhaupt gut? haben alle vergessen. Da war die Predigt wohl nicht gut. Das ist dann die Frage, was ist denn eine gute Predigt? Was meint ihr denn, was ist eine gute Predigt? Ich könnte das ja leise reinrufen, ich mache es ein bisschen lauter. Was ist für dich eine gute Predigt? Die verändert was. Wunderbar. Noch was? Die berührt einen. Die bewirkt Glauben. Die man nicht vergisst. Oh, na da. Habe ich da vielleicht zu wenig gute Predigten gehört? Keine Ahnung. Die vergisst man nicht. Die Predigt, ja, richtig? Die Predigt, eine gute Predigt ist, da werden wir Christen. Das ist der Anfang vom Glauben. Aufbauer, Korrektur. An sowas Schwerwiegendes habe ich gar nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so gedacht, ähm, ja, der Predigt soll vielleicht eher unterhaltsam sein. Der eine liebt es dann eher theologisch fundiert, abwechslungsreich, vielleicht mit kleinen Schuheinlagen. Auf jeden Fall möchte, ich glaube, keiner bei euch bei der Predigt einschlafen. Hoffe ich wie heute übrigens auch nicht, ne? Also, für dich kann das ja schön sein, aber für mich hier vorne ist das nicht unbedingt ein schönes Bild, wenn da alle, naja, ähm, vor sich hinratzen. Ne? Was ist eine gute Predigt? Jetzt komme ich mal zurück auf letzte Woche. Wir hatten da ja das Thema, der Heilige Geist fällt auf die Menschen. Viele ähm, Menschen werden berührt vom Heiligen Geist, Feuerflammen auf dem auf, auf Kopf. Und die Leute reden in anderen Sprachen. Und die Zuschauer denken, die haben einen gesoffen früh um neun. Und die Frage für mich ist, was kam eigentlich danach? Und das ist eigentlich auch der Titel meiner Predigt. Der erste Tag nach Pfingsten. Was passierte eigentlich nach Pfingsten? Was passierte eigentlich nach den Feuerflammen? Hm. Wenn ich die Bibel so weiterlese, Relativ einfach. Petrus stand auf und ergriff das Wort. Quasi erhielt die erste Urpredigt in der Kirchengeschichte. Der erste Pastor war geboren, deswegen ja auch der Gedanke Stuhl Petris und so weiter und so fort. Ne? Da in Rom und so, muss man jetzt nicht ausführen. Ne? Interessant, wenn ich den Text mal so richtig dann lese, der gute Petrus hatte gar nicht so ein paar Stunden sich auf die Predigt vorbereitet. Ne? Der hatte nicht den hebräischen und den griechischen Urtext konsultiert und noch drei Auslegungen dazu gelesen. Das überkam ihm einfach. Ne? Der hat sich dahingestellt gestellt und hat gesagt, Leute, so und so, deswegen reden wir so in anderen Sprachen. Deswegen, weil der Heilige Geist, der wurde schon vor vielen Jahren angekündigt, heute ist es soweit. Und dann, und jetzt kommen wir zu dem: Was war eigentlich dann? Was passierte dann? Ich lese das mal wörtlich: Nachdem Petrus geendet hatte, gingen sie fröhlich und glücklich ihres Weges. Trafen sie nach dem Gottesdienst noch zu Gespräch mit kleinem Inbiss und planen gemeinsame Unternehmungen in der kommenden Woche. Das war, glaube ich, die falsche Übersetzung. Das war die Bibel, eine Übertragung des 21. Jahrhunderts. Ich lese mal das Original, okay? Also im Originaltext steht dazu, als sie es aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. Und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Was passierte? Zwei Dinge. Ihr habt es gehört. Es ging ihnen durchs Herz. Die wurden innerlich berührt. Das ist was anderes, als wenn man da sitzt und denkt, ja, war eine gute Predigt. Ja, sehr anschaulich, habe ich verstanden. Hat vielleicht auch mein, mein Geist berührt. Ich habe ein bisschen was Neues kennengelernt. Das war was ganz anderes. Das ging in ihnen durch und durch. Und dann kam diese große Frage, und nun? Und nun? Wie geht's weiter? Was sollen wir tun? Ich möchte diese zwei Punkte heute mit euch noch mal ein bisschen näher angucken. Was passiert, wenn der Heilige Geist wirklich unter uns kommt? Was passiert, wenn der Heilige Geist uns berührt? Was passiert, wenn der Heilige Geist dein Herz durchdringt? Wisst ihr, ich habe hier mal meinen Bock, ne? Unser Schafbock, das ist unser Familienschaf. Ich lege mal den Stock hier hin. Der Bock, das ist ein Familienstück. Ne? Den habe ich heute mal mitgebracht. Kannst dich auf draufsetzen, setzen, der hält's aus. Wisst ihr, ich dachte so: Wie ist das, wenn Gott zu uns spricht? Das ist was anderes als eine Predigt. Wenn Gott zu uns spricht, dann kommt das, was Jesus mal gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Kennt ihr, ne? Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich habe euch übrigens da zum Mitlesen. Ne? Wir haben heute wegen Zoom und so weiter und so fort, wir haben heute keine Folien, aber genau, ihr habt es ja vor euch. Meine Schafe hören meine Stimme. Es ist komisch, ich habe das mal so überlegt, für Jesus ist das Normalität, ne? meine Schafe hören meine Stimme. Der, Das ist nichts Besonderes für ihn, sondern wenn, wenn du sein so Schaf bist, dann hörst du ihn. Ja? Ich glaube, dass wir da irgendwie manchmal das, das sehr komisch machen. Dass wir manchmal denken, ich höre ihn aber nicht. Warum höre ich ihn nicht? Es das heißt ja da, meine Schafe hören meine Stimme. Aber was ist eigentlich los? Ich glaube, dass es manchmal viel zu kompliziert ist. Wenn du mal ein bisschen Geld in der christlichen Kirche verdienen willst, ne, musst einfach ein Seminar anbieten, auf die innere Stimme hören oder in der Natur Gott erkennen ne, oder meditative Gotteserkenntnis. Das sind so Themen, habe ich den Eindruck, das boomt in der christlichen Szene. Und da geht man dann hin und besucht Seminare, und dann kann es passieren, dass du immer noch nicht Gott hörst. Warum hören wir so schlecht seine Stimme? Manchmal ist das schon fast eine richtige Schwerhörigkeit. Es gibt Phasen in meinem Leben, da stand ich da und habe gesagt, Gott, ich höre dich nicht. Warum höre ich dich nicht? Über Wochen, über Monate geht das manchmal so. Manchmal hast du den Eindruck, ich bin richtig taub innerlich. Ne? Da passiert gar nichts mehr. Und für Jesus ist das so eine Selbstverständlichkeit. Ne? Jesus sagt so, Mensch, Hör mal, wenn du mich einmal gehört hast, musst du nicht gleich drei Bücher drüber schreiben. Ne? Das ist normal bei uns. Wir reden miteinander. Woran kann das denn liegen? Dass, ich so schlecht, dass es so schlecht hier mir durch und durchfährt. Vielleicht dann im zweiten Teil. Sie folgen mir. Vielleicht sagt Gott irgendwann, komm, ich habe jetzt 20 Mal zu dem geredet. Der macht eh sein Ding. Ne? Der ist bockig hier, ne? Brauche ich nicht mehr so viel zu dem Reden? Das ist so. Also das, das Klassische bei Kindern kennt ihr ja in der Kindererziehung, habe ich eins gelernt. Kinder hören nur das, was sie hören wollen. Das andere ist ein bisschen mühsam. Die, die, ja, da kannst du dir auch, wie sagt man so schön, den Mund reden, die hören nur das, was sie hören wollen. Das ist ein Punkt, warum wir manchmal nicht hören und warum vielleicht der Heilige Geist auch manchmal sich zurückzieht und sagt, ich gehe lieber woanders hin, wo sie mir zuhören. Das andere ist aber, ich glaube auch manchmal, dass wir Schafe, ne, dass wir, äh, ja, der ist leider sehr ruhig, ne, dass wir Schafe oft viel zu sehr mit uns beschäftigt sind. Dass wir viel zu sehr äh, mit uns, aber auch mit den anderen Schafen beschäftigt sind. Ne? Dass wir Schafe denken, oh, ist denn mein, mein Fell schön weiß? Ne? Habe ich denn ein Schleifchen im Haar? Ne? Sind meine Hufen schön gepflegt? Das ist uns ganz wichtig. Dass dann der Hirte irgendwo steht und sagt, so, ne, komm, komm, komm, Wolli, komm, Wolli. Ne. da steht er da und ruft und das Schaf hört ihn gar nicht, ne, weil das immer noch mit seinem Fell beschäftigt ist, ne, und so weiter und so fort. Oder aber, was auch manchmal passiert, dass wir Schafe uns um die anderen Schäfchen in der Herde viel mehr kümmern als um den Hirten, ne? Also dass wir dann denken, na ja, die mit so Reimweisen und ähm, gestylten Fell, was so schön durchgekämmt ist, ne? das sind die guten. Danach kommen so eventuell die Gescheckten, ne? die Scheckchen, ne? das ist schon ein bisschen schwierig. Also die schwarzen Schafe, vor denen sollst du dich hüten. Und vor allem die, die hier solche Hörner dran haben, da musst du deine Kinder vorwarnen. Ne? Aber wisst ihr? wisst ihr, was bei Gott ein gutes Schaf ist? Bei Gott ist ein gutes Schaf das, was seine Stimme hört und ihm folgt. Ich glaube, der hat gar nicht so viele Probleme, wenn da dem einen oder anderen noch die Hörner rauskommen. Der hat nicht so viele Probleme damit, wenn du ein schwarzes Schaf bist. Sondern ihm ist es wichtig, dass du ihn hörst und ihm folgst. Und ich glaube, uns ist das oft so wichtig. Habe ich denn alles schön gerichtet? Ist mein Schleifchen hübsch? Gott ist das egal. Es ist egal, ob du ein weißes Fell hast und ob es glänzt oder ob bei dir hinten noch die Köttel dran sind. Das ist ihm egal. Für ihn ist es wichtig, dass du ihm hörst, dass es dich noch trifft, wenn er dir was sagt. Ich wollte da nochmal ein Stückchen da hängen bleiben, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Wie ist das, wenn Gott mich zutiefst berührt? Was passiert da? Es gibt in der Bibel jede, jede Menge Geschichten, wo Gott Menschen so angesprochen hat, dass es sie durch und durch berührt hat. Dass sie nachher andere Leute waren, dass sie wirklich anders waren. Ich möchte mal eine lesen, die habt ihr auf eurem Zettel. Da geht es um Mose. Ich lese die mal. Mose aber hütete die Schafe Jedrus seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er aber antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und Mose füllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus dem Ägypterland und sie aus dem Land hinaufführen, ein gutes, weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ich lese noch mal eine Geschichte von Josua. und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass es seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde. Wisst ihr, das Komische ist, wenn Menschen Gottes Stimme gehört haben, war das ganz anders, als wir uns das heute vorstellen. Ich verstehe Gott auch nicht, ne? der hat mit dem Mose eine riesige Vision vor, ne? sein Volk zu führen. Und ich denke so, der gute alte Mose, der war ja nun lange schon im Renteneintrittsalter vorbei gewesen. Ne? Der hätte ihm doch wieder, lieber so einen himmlischen Powerdrink geben können, irgend so einen Jungbrunnen. Oder sagen, Mose, du hast so wunderbar die 40 Jahre die Schafe geführt, ne? du bist so ein toller Typ. Ne? Und ich glaube, du bist der Richtige für mein Volk. Du sollst die los, rausziehen aus dem Land. So ein paar mutmachende Worte, ne? so ein bisschen Seelekraul, du schaffst das schon. Ne? Du bist mein Bester. Nichts von dem allen. Gott sagt zu ihm, ziehe deine Schuhe aus, denn auf dem Boden, wo du stehst, ist heiliges Land. Was heißt das eigentlich? Ne? Was heißt das eigentlich, dass wir unsere Schuhe ausziehen sollen? Ich kann das aber machen hier. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Ich gucke mal, ob ich hier Löcher, Löcher drin habe. Nee, heute mal Glück. Ne? Keine Löcher in, in den Schuhen. Was passiert, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Hier um die Ecke gibt es die Barfußstraße. Ich weiß nicht, wer die kennt, die Barfußstraße. Da sind die Leute früher immer immer am Bußgang gemacht, ne? barfuß aus und dann sind die da immer lang gewandert, als, quasi als Zeichen der Buße, dass sie umkehren wollten. Was heißt das, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Ich habe, wie ihr seht hier, reichlich Schuhe verteilt unter euch. Ganz viele Menschen, die hier schon ihre Schuhe ausgezogen haben. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Ihr wisst ja, ich wohne in einem, in einem Frauenhaushalt. Da ist ja kein Mangel an Schuhen. Ne? Also da war keine Not. Und ähm, ich wollte euch mal ein paar, paar Schuhe zeigen. Man sagte ja immer, man sagt ja immer, wenn du wissen willst, wer der Anderes ist, schau ihn in die Augen oder auf die Schuhe. Hab das schon mal gehört? Wenn du wissen willst, wer dein Gegenüber ist, schau auf die Augen oder auf die Schuhe. Ich schaue heute mal auf die Schuhe. Ne? Da hast du zum Beispiel, ja, hier, Marke Lady. Ich glaube, das waren deine Hochzeitsschuhe, ich weiß gar nicht. Ne? Also Marke Lady, ne? vom, vom Allerfeinsten. Ne? Also wenig benutzt, wir haben nur einmal geheiratet. Ne? Wunderbar. Ähm, dann, ich bleibe mal hier. Germany Next Top Model, Lackschuhe, vom Allerfeinsten, ne? kann ich mir vorstellen, ein Kleidchen drüber, und oh, vom, vom Allerfeinsten. Ne? Dann hast du natürlich auch so eher den Sportlichen, ne? also schon ein bisschen abgerannt und so. Was haben wir denn noch hier? Ah, hier, der Partymaker, genau, hier so eine, so eine Schlappen, einfach ganz entspannt, durchs Leben schlurfen, wunderbar, da lässt sich schön, schön leben, ganz ne? gemütlich. Was haben wir noch hier? Ah, der Outdoor-Typ da hinten. Hier, guckt mal, hier die an. Ne? Der hier, ne? so richtig, boah, das, ach, Leute, da kriege ich Gänse, Gänsehaut-Feeling. Ne? Der hat bestimmt schon einige Berge erklommen und so weiter. Ne? Der Outdoor-Typ, ach ja, das war früher wunderbar, Leute. Heute ist das ja alles anders. Ne? Solche Schuhe hatte mein Opa. Ne? Das war so die Marke von ihm. Ne? Heute haben ja Leute mit 90 immer noch Nike oder Adidas Schuhe an, da ist das schwerer zu erkennen. Aber... Stell dich auch was da, mit so schön gefüttert, mit Lammfell drin, da kriegt man keine kalten Füße. Also, ziehe deine Schuhe aus. Schuhe waren damals, vielleicht sogar heute, ein Stück von meiner Identität. Damit zeige ich, was bin ich eigentlich? Ne? Für, für was, ja, was habe ich am liebsten? Ne? Was ist mir wichtig? Manche, die haben so uralte Schuhe, die können die nicht ablegen. Wisst ihr, warum nicht? Weil die da heilige Erinnerung dran haben da war ich auf dem was ist ich, Mount Everest da oben ne? und da ist noch der heilige Dreck dran die kann ich nicht wegkauen, obwohl die furchtbar aussehen ne? Schuhe sind oft ein Teil von mir, was mir wichtig ist und wüsste, wenn ich Gott begegne wenn ich ihm gehe, dann sagt Gott bevor wir beide hier uns begegnen denk dran, ich bin heilig und du musst alles das, was dir wichtig ist wo du denkst, das bin ich das ist mir heilig. Das sind meine Erfahrungen, das sind meine Erinnerungen. Der bin ich. Das musst du ausziehen. Das musst du ablegen. Wisst ihr, mit Gott, das ist nicht ein Kaffeekränzchen auf Augenhöhe. Ne? Wir treffen uns mal und wir quatschen mal so ein bisschen über die der Welt und dann machen wir mal einen Plan und so weiter und so fort. Sondern Gott ist König. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr. Wisst ihr, früher, früher im, im, in der Antike, da waren die Barfuß und das waren die Sklaven. Das Sklave, wenn da einer barfuß rumlief, da wusstest du, der kann nicht allein über sich bestimmen. Ne? Da wusstest du, der, der gehört jemandem. Das ist eine Sklave. Ganz im schlimmen Winter durften die auch mal Schuhe anziehen, also so eine Sohlen drunter kriegen. Ansonsten hatten die barfuß zu laufen. Und Gott sagt, wenn du mir nahm bist, ich bin heilig. Ich bin der König, ich bin hier der, ich bin dein Schöpfer. Du bist das Geschöpf, Da musst du die ausziehen. Müsst ihr euch mal überlegen, in der Wüste, ne? 50 Grad den ganzen Tag vom Himmel, ne? der Boden glühte. Ne? Da hast du dir ordentliche Blase an die Füße geholt. Und Gott sagt, ich bin dein Schutz, ich schütze dich. Ist interessant, vielleicht habt ihr das mal gelesen, das überliest man ja so. Ne? Jesus sendet die, ich glaube, 70 Jünger aus, auf einen Missionsbefehl ne? und sagt, geht hin und predigt das Evangelium. Und dann sagt er ihnen, kein Mantel, kein Stab, kein Kupfer, also lasst die Geldbörse zu Hause im Gürtel. Ne? Aber er sagt doch, und keine Schuhe an den Füßen, die sind barfußlos gelaufen. Ne? Das ist interessant, dass sie barfußlos gelaufen sind. Und Gott sagt, ich bin dein Schutz, du bist mein Diener. Wenn ich dich rufe, ist es wichtig, wenn ich Gott hören will, wenn es mich durchfahren muss, dass ich diese Gesinnung habe, dass ich da nicht dastehe und sage, naja, no, erzähl mal. Und dann überlege ich, ob mir das gefällt oder nicht, ob da hoch oder runter, sondern wenn Gott dich ruft, dann geht es darum, in erster Linie, dass du erstmal deine, deine Schuhe ausziehst. Nur so wird ein Team mit dir und Gott. Nur so kannst du mit Gott dich verbinden. Das Ist der erste Punkt. Ich finde der wichtigste Punkt. Wisst ihr? Ich glaube zuallererst ruft Gott dich und dann kommt die Berufung. Zuallererst ruft Gott dich zu sich und sagt: Wir beide, bevor wir die Welt retten, bevor die Berufung kommt, müssen wir beide erstmal zum Team werden. Müssen wir beide uns erstmal verbinden. Und Da musst du erstmal deine Schuhe ausziehen. Da musst du erstmal von meiner Heiligkeit angesteckt werden. Da musst du erstmal das Ganze ablegen. Was deine Werte, was dein Stolz, was deine, was dein, vielleicht auch Hochmut ist. Und erst dann können wir zusammen losziehen. Erst dann kann ich dir die Berufung für dein Leben geben. Können wir noch? Okay. Ich wollte mit euch noch den zweiten Punkt angehen. Die erste ist, wenn Gott mich ruft, geht es mir durch und durch. Der zweite Punkt aber ist auch, das Reden des Heiligen Geistes führt immer zum Tun. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor. Der Petrus, der wetterte, der donnerte da richtig los. Ne? Vielleicht ein bisschen emotionaler als wir heute. War ja auch kein Corona damals. Ne? Und die saßen und die waren zutiefst getroffen. Vielleicht kam dem einen die Tränen. Ne? Der andere raufte sich die Haare, wenn er noch welche hatte. Und auf einmal sprangen die auf, schlugen sie an die Brust und sagten, Männer, wir müssen was tun. Es geht so nicht mehr weiter. Wir wollen umkehren, wir müssen was tun. Wisst ihr, ich glaube, dass es immer ein Zeichen ist, wenn der Heilige Geist dich berührt, dass es nicht nur, oh, es war ein schöner Gottesdienst, ja, ich war sehr betroffen, ich habe vielleicht sogar kamen mir die Tränen und der Lobpreis war so schön. ich glaube, ein Zeichen, wenn der Heilige Geist über uns kommt, ist immer, dass das eine praktische Komponente hat. Dass du losgehst, dass sich da irgendwas ändert. Anders ist das nicht. Ansonsten ist es vielleicht, ja, Heilig, Holy Spirit, Light oder was weiß ich. Es geht immer daran, dass es immer die Frage kommt, und jetzt, wie geht's weiter? Was ist ein Tag nach Pfingsten? Was mache ich dann? Und ich fand das nett, wir hatten eine wunderbare Gemeindestunde ne? äh, am Dienstag. Genau. Und dann... Musste dann unter anderem auch ganz so Zettel rum und da mussten so die Mitgliederlisten, ne, mussten erneuert werden, ne, irgendwie so was, pro forma und so weiter und so fort. Und das war doch mal so richtig, als würdest du nochmal so eine Neuaufnahme, wir sind zwar schon lange hier Mitglied, aber ich habe das da mal ganz brav ausgefüllt. Und da gab es so eine Frage, Datum der Bekehrung. Und dann habe ich so gegrübelt und gedacht, ja was war eigentlich meine Bekehrung? Und dann habe ich da drei Zahlen oder vier Zahl, Jahreszahlen reingeschrieben, weil ich dachte, ja kann ich mich heute noch erinnern. Das hat was gebracht, da habe ich mich wirklich bekehrt. Ich habe mal hier einen Besen. Ne? Ein Besen, ich hoffe ja, dass wenn man den Besen schwingt, ich kann auch mal ein bisschen näher kommen, also ja 1,50, ne? dann kann ich euch mal ordentlich bekehren hier. Ne? Bekehren, ich fand das gar nicht so schlecht, hat mich mal ein Jugendlicher drauf gebracht. Ne? Weil er dachte so, was hast du denn jetzt vor? Ne? Und dann hat er einen Besen genommen und hat mir erzählt, was Bekehren ist. Aber da dachte ich so, ja. Das ist eine zutiefst praktische Sache. Der Dreck geht weg. Ne? Wenn ich jetzt hier ordentlich rumkehre, rum, äh, kann es sein, dass ja alle mit dreckig wird von der Staubwolke. Obwohl, wir hatten ja hier Putzdienst, meine Güte. Was sage ich denn hier? Ne? Äh, hier muss ich bekehrt werden. Aber wisst ihr, ich glaube, Bekehrung, das hat nichts damit zu tun, dass ich dann irgendwo mal an den Alltag gehe. Das kann vielleicht ein Start sein ins Leben mit Jesus. Ne? Aber so ist unser Gedanke. Ich gehe da mal vor, ne? da steht ein Seelsorgehelfer, das Keyboard spielt im Hintergrund, leise Musik. Und dann redet man ein bisschen und dann sagt einer, jetzt sprich wir mal die drei Sätze vor, ne, das Gebet. Und dann jubeln alle und dann bin ich Christ. Wisst ihr, wir hatten früher bei Teen Challenge in der Kurfürstenstraße. Da hatten wir äh, eine Teestube. Und da kamen viele, viele von den Frauen von der Straße da rein, Drogenprostitution. Und ich war da ganz neu und ich habe da meine oft erzählt, oh, wir haben hier die Erweckung. Jeden Abend haben sich zwei, drei Frauen bekehrt. Das war ganz einfach, ne? Du hast ihnen erzählt, dem ging es meistens schlecht, erzählt, du hör mal, du musst einfach nur mit Jesus leben, alles wird neu. Und dann fragten die, was muss ich machen? Bekehren, ne? Hier die drei Sätze, bete mir nach und dann wurden die Frauen zu den Mitarbeitern geführt. Oh, wir haben wieder eine neue Schwester, Schwester Kerstin und Schwester Sabrina und wie die alle hießen. Ne? Und dann wurde die Freude im Himmel auch verkündet und alles war gut. Und das ging Woche für Woche und ich war happy. Ne? Ich habe noch nie erlebt so viel Bekehrung. Und eines Abends, das werde ich nie vergessen, dann schloss ich unsere Teestube zu. Und dann fiel mir die Kindlade Und dann guckte ich, da stand ja wieder Schwester Kerstin an der Straße, Schwester Sabrina stand an der Straße, Schwester Heike stand an der Straße Prostituierten sich wieder, waren da mit den ganzen Freiern am Gange. Und da habe ich gemerkt, was mache ich denn jetzt? Das sind ja unsere so Schwestern. was ne? ich jetzt Gemeindezucht üben und die wieder rausschmeißen? Oder, oder was mache ich jetzt? Und da habe ich gemerkt, Bekehrung ist was ganz anderes. Bekehrung ist viel mehr, als nur sprich mir diese drei Sätze nach. Bekehrung ist nicht, ich will jetzt Mitglied im frommen Club werden. Sondern Bekehrung ist, ich bin jetzt nach da gegangen und jetzt gehe ich nach da. Heute machen wir das ganz anders. Wenn dir jemand sagt, ja, ich will mit Jesus leben, gerade die Drogen abhängen, die obdachlosen Leute, dann sage ich, du, es ist schön, dass du mit Jesus leben willst. Hör mal, ich habe eine gute Idee. Draußen steht unser Auto, da steigst du jetzt ein. Ne? Wir beten auch gerne mal mit dir, ist kein Thema, machen wir. Aber dann steigst du in das Auto und dann fahren wir dich eine Stunde weg auf einen schönen Bauernhof Und dann ist heute Schluss mit Drogen, mit Alkohol, mit Rauchen. Und morgen früh wirst du dann mit Lobpreis geweckt und ein schönes Frühstück haben. Und dann wirst du mal ausprobieren, was mit deinen wunderbaren zehn Fingern du alles wunderbar dienen kannst. Ne? Willst du das? Das ist Bekehrung. Das ist Bekehrung. Und wisst ihr, ich glaube, das sind diese, diese praktischen Dinge. Ne? Was muss ich tun? Es geht nicht um was für Wahrheiten, sondern Petrus sagt dir, tut Buße. tut Buße. kehr um. Ja, kehr um, das ist nicht nur was hier oben, sondern es ist ein tiefst praktischer Satz. Ich gehe da nicht mehr diesen Weg. Die letzte Sache, die mich da noch beschäftigt beim Thema Berufung, wenn Gott dich ruft. Manchmal muss ich auch umkehren, weil ich mein Leben oft in eine andere Richtung gedacht habe. Manchmal ruft Gott dich auch und sagt, Mensch, ich habe einen Plan für dich und ich hätte Nichts sehnsüchtiger würde ich mir wünschen, als wenn du diesen Plan mitverfolgst. Wenn du diesen Plan mitgehst. Mancher muss er dann auch umkehren von seinen eigenen Plänen, die wir oft im Leben hatten. Mancher muss er dann umkehren. Ich habe in den letzten Wochen einen Mann kennengelernt. Ein sehr spannender Mann. Er ist Polizeier. Und wenn du Polizeier kennenlernst, dann machst du das eher ein Männchen. Den haben wir kennengelernt bei einer Straßenarbeit am Leopoldplatz. Der lief da immer Streife und dann kam er ran und dann erzählt er, dass er auch Christ ist. Und dann sagt er, dass er mal mehr, mehr machen möchte, als immer nur die Ordnungskeule schwingen. Sondern er sagt mich, immer wenn ich hier lang langlaufe, dann kümmert mich dieses Elend bei diesen Menschen. Das tut mir weh, wie diese Menschen leben, wie die leiden. Und seit einiger Zeit ist er da. Und ich sage euch eins. Selten Menschen so predigen gehört auf der Straße. Oh, das, wahrscheinlich ist er das Reden auf der Straße schon gewöhnt. Ne? Das macht er eh jeden Tag ne? mit den Leuten. Aber du merkst, da hat Gott jemanden berufen. Da hat sich jemand rufen lassen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott auch da uns auffordert und sagt, Mensch, komm, komm mit, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe was vor mit dir. Und das kann auch manchmal sein, dass ich hier umkehren muss. Buße tun muss letzte kleine geschichte wir hatten mal ich liebe geschichten vielleicht erinnert ihr euch in, in, nächste woche auch nur noch an die geschichten weil ja können geschichten aber auch ganz gut sein vor vielen jahren hatten wir mal den traurigen umstand dass unsere teestube geschlossen war und dann haben wir überlegt was machen wir denn jetzt dann haben wir gebetet wussten nicht was wir machen konnten ne? kurzarbeit oder was auch immer wort nichts mehr zu tun und dann haben wir den Eindruck gehabt, wir sollen einfach mal losgehen. Und dann haben wir immer am Anfang gebetet, Herr Jesus, sende uns zu den Menschen, die du haben willst. Das war sehr spannend. Und irgendwann, dauerte gar nicht lange, haben wir eine Gruppe von Kruftis kennengelernt. So richtig schwarz, black magic, verkehrt rum das Kreuz. Und die haben mich gegruselt. Ne? Und dann saßen wir mit denen und die haben gekifft ohne Ende. Ne? Wir saßen den ganzen Nachmittag, wenn ich mich auf mein Fahrrad geschwungen habe, ich war selber im Dschungel ne, vom Passivrauchen. Mit, ne? und, die, und ich sah dieses Elend bei diesen Jugendlichen. Und wir merken, Gott ruft uns zu denen. Wir haben uns die nicht ausgesucht. Und die waren jedes Mal an einem anderen Platz. Und jeden Tag haben wir gebeten und gesagt, Herr, für uns zu sie. Aber es gab nicht einen Tag, wo wir die nicht gefunden haben. Ne? Mal waren die, im, äh, waren die am Breitscheidplatz, mal saßen die am Bahnhof Zoo, mal waren die im, im, was ich, im Tiergarten jedes Mal haben wir die gefunden. Da kam dann immer so irgendein so Oberpriester, vor denen hatten sie alle Angst. Und der schimpfte immer weiter mit, mit den Christenleuten, weil die da immer redeten mit uns. Und so weiter und so fort. Aber dann haben wir gespürt, wie es ist, wenn Gott dich ruft. Eines Tages, komm, kurz, kennt ihr noch. <lacht> Eines schönen Tages haben wir dann überlegt, wir müssen die doch mal zusammenbringen. Aber er sagt, wir grillen. Wollt ihr zum Grillen kommen? Ja, wir kommen. Wir haben nie geglaubt, dass sie von, von der Innenstadt zu uns hier nach Reiningdorf kommen. Wir bauen Grill auf und machen, Daniel und ich damals. Ne? Und auf einmal ging die Tür auf und 20 Leute, 25 Leute, Riesenhunde. Ne? Und die Kreuze, die verkehrt rumgedreht waren noch größer und die Fingernägel waren noch schwarzer. Und wir beide standen dann da mit diesen 20 Leuten und ich dachte, Gott hilf. Und dann sagt er, ich habe gehört, heute ist hier Christengrillen. Und dann dachte ich, ja, die grillen uns wirklich gleich. Ne? Und... Ähm, und es war ein Chaos ohne Ende, ne. Ein Geschreie und ein Geole, ne. Und die Hunde und alle. Ich war fertig, ne. Ich dachte, ich muss jetzt die Polizei rufen. Was haben wir hier getan, ne. Ein paar aus unserem Haus haben das mitgekriegt. Und dann kamen ein paar runter. Unter anderem unser Lobpreiser, der Jürgen. Und dann haben die die Gitarre angefangen. Weiß nicht, Carola, kennst du dich noch Alter? Warst du da? Da haben die die Gitarre angefangen zu singen. Und auf einmal habe ich erlebt, das habe ich noch nie so stark erlebt, wie der Heilige Geist fiel. Wirklich der Heilige Geist fiel. Wie diese jungen Menschen, da waren manche 14, 15 vor zu Hause abgehauen, weil der Vater sie missbraucht hat und was weiß ich. Die schlimmsten, die schlimmsten Geschichten hast du da gehört, ne? Der Heilige Geist fiel und die fing an zu weinen und zu weinen. Und, und manche haben wir dann Bibel gelesen, ein paar haben wir dann Kreuz und die Messerhelden geguckt. Aber da habe ich erlebt, was passiert, wenn Gott ruft. Wisst ihr, das Interessante an dieser Geschichte ist, wenn du guckst, wie Mose gerufen hat, wurde, da war das nicht, dass Gott gesagt hat, du, ich glaube, du bist ein wunderbarer Prediger oder du bist ein guter Evangelist, du hast gute Gaben, du hast das Gabenprofil. Sondern Gott ist von einem ganz anderen Standpunkt gekommen. Nicht, was kannst du, was, was, was bist du für ein toller Typ. Sondern Gott hat gesagt, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Und von dem Punkt kommt Gott und sagt, ich sehe ein ganz konkretes Problem. Und ich will dich dazu haben, dass du hingehst. So ruft Gott. So ruft Gott. Und das passiert, wenn du, diesen, wenn, wenn du mit dem Heiligen Geist, wenn, wenn du dem Heiligen Geist vom Heiligen Geist berührt bist. Wenn Pfingsten ist, das ist eigentlich Pfingsten. Das passiert, wenn Pfingsten ist. Ihr habt es auf eurem Platz Blatt, das Letzte. Was bleibt zum Schluss? Wisst ihr, viele. Ich habe früher manchmal gedacht, naja, das ist wie so eine Lotterie. Das ist wie Lotto spielen. Den einen erwischt, den anderen nicht. Der eine wird vom Heiligen Geist berührt, der andere nicht. Der eine fastet sich die Seele platt, da ist tot, der andere ist. Schokolade ohne Ende wird dicker und dicker und den flächt der Heilige Geist. Ne? Komisch. Habt das schon mal gedacht? Da kannst du machen, was du willst. Da quälst du dich, machst Bußübungen oder was weiß ich, liest Bibel, keine Stimme, Taub, Schwerhörigkeit, was auch immer. Bei dem anderen denkst du so, geht da gar nicht, der hat nicht gefastet. Ach, der wahrscheinlich nicht. Habt ihr schon mal überlegt? Und ich glaube, das, das ist ein Stück wahr. Du kannst dem Heiligen Geist nicht befehlen, wo er hinzufliegen hat. Kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, so und so muss es sein, du musst jetzt auch mal zu mir kommen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können dem Heiligen Geist ein wunderbares Nest bauen, dass er gerne bei uns landet. Seht ihr manchmal in Brandenburg, ne? da bauen die irgendwo auf ihrem Schornstein ein Nest oben ne? oder machen so ein Wagenrad hin. Ne? Das heißt ja nicht, dass der, dass der Storch da gleich brütet, ne? aber die zeigen, lieber Storch, hier kannst du landen. Ne? Hier, hier ist es gut für dich. Und genau das können wir machen. Du kannst, du kannst im Heiligen Geist ein wunderbares Nest bauen, dass er gerne bei dir landet. Und wisst ihr, wie du das machen kannst? Ich habe jetzt drei Bibelstellen, drei kleine Gebete ich habe eben manchmal den Eindruck, ne? Gott macht es immer sehr kurz. Gott liebt immer die kurzen Sätze. Drei kleine Sätze zum Schluss, drei kleine Gebete. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher Samuel, Samuel. Kennt ihr die Geschichte? Ne? Der kleine Junge Samuel lag im Bett, Eli hat es nicht geschnallt und der hört immer diese Stimme: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Ähnliche Geschichte, Maria, der Engel begegnet ihr und sagt ihr, dass sie den Messias gebären wird. Und dann sagt sie, siehe, ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesaja, das sieht die ganze Not des Volkes. Und dann sagt Gott, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Rede, denn dein Knecht hört. Siehe, ich bin des Herrn Magd, Klammer auf, Knechte sind auch willkommen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hier bin ich, sende mich. Drei kleine, einfache Gebete. Morgen früh, du gehst auf Arbeit, betest, hier bin ich, Herr. Sende mich. Du liest deine Bibel und du sagst, rede, denn dein Knecht hört. Du hast den Eindruck, Gott will was tun mit dir und sagt, dir geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wisst ihr, das ist das riesengroße Nest, was du Gott bauen kannst, was du im Heiligen Geist bauen kannst. Und Ich glaube, dann werden wir das erleben, wie Gott mich ruft, dann wirst du erleben, wie der Heilige Geist dich berührt. Weil Ich glaube, auf so ein Nest, da muss er sich setzen. Amen.